So, wir waren Aufnahme Nummer 2. Diesmal sollten alle Sounds so sein, wie sie sollten. Das heißt, nicht da hochspringen, sondern. Elgato an Desktop aus. Klingt gut. Also, ich habe letztes Mal dieses Buch hier gefunden, gerade noch vor ein paar Minuten. Das war nicht lange her. Ich werde es einfach nochmal kurz vorlesen, dann für die Leute, die jetzt im, nicht im Stream sind, sorry. Arnold fürs Memo. Meine Schwester Alexia ist ein bei und die, die Schönheit. Sie bedeutet mir alles. Ich würde für sie jedes Hindernis aus dem Weg räumen und sogar mein Leben opfern. Wie Alexia muss, und werde ich den glorreichen Namen der Ashfords wieder aufleben lassen, der zu Zeiten meines Vaters Alexander entehrt worden ist. Zusammen werden wir die Ehre der Familie wiederherstellen. Sobald das erreicht ist, werde ich einen Palast errichten, bei dem sich nur Edelöffel treffen. Das ist so dieses. Dazu diesen deutschen Akzent, das ist so. Mhm, <lacht> zusammen. Das macht das. toll. Ich kann diesen. Ungewaschene nicht gestatten, meine geliebte Alexia, der ich mein Leben gewidmet habe, zu sehen. Sie herrscht als Königin über die Welt und ich bin ihr Diener. Das ist mein Traum, wie süß wird seine Erfüllung sein. Wenn ich das erreiche, würde es der Beweis meiner Liebe zu Alexia sein. Das ist der Zweck meines Daseins. Alle anderen Leute sind völlig unwichtig und werden schon bald vor Alexia und mir das Knie beugen und sich im Staub wenden. Meine geliebten Alexia wird gewidmet von Alfred Ashford. Das Luftabzeichen und wie gesagt, ich glaube, wir haben uns alle drei... Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich weiter. Endlich. Ich glaube, auf dieser Insel habe ich langsam alles gemacht. So, wenn ich jetzt gerade so nachdenke. Oder ziemlich viel zumindest. das event Redfield hold es right there We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford Für the pride der the Ashford family I will kill you. What's going on? Ah, Steve! A secret door! Uh, after her! Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Also erst die Geheimtür kennen wir doch schon, dachte ich. Und. Oh, ich habe einen Puls. Das bedeutet normalerweise nichts Gutes. Als ob das dasselbe ist. Also ein schizophrener Dude. What? No! What is it? Okay. Wait a second. hätte ich nicht gerechnet. So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been that freak! Activated. He's trying to blow us all up along with the entire facility. Immediately. Come on, we gotta get to that airport. Right. Oh, okay. Können wir da mitnehmen? Ja, wir müssen raus hier. Okay. Äh, ja. Das war jetzt eine Wendung. Aber kein Bosskampf dafür, trotz Puls. wir vergessen, wie man Zielkurs... Ausgang ist hier. Aber die Zombies war trotzdem noch. Na, die Tyrants habe ich, glaube ich, gekillt mal. Wir werden sehen. Ich hoffe Ich will eigentlich mein Menü mal schauen, ob ich ein highlight habe. Habe ich sogar. Ich nehme das mal. Einfach zur Sicherheit. Aber Sogar die Zombies sind weg. Aber das mit Alexia finde ich gerade echt cool. Twist, den ich nicht erwartet hat in dem Stil. Ja, die leben noch. Okay. Der kommt jetzt gleich runter, weil ich die Treppe aktiviert habe. Da ist noch ein Tyrion büro glaube ich. Ja, mal schauen. Ich glaube, nach dem Büro kommt ja noch ein Safepunkt und eine item -Kiste. Dann können wir die noch nutzen. Ich, oh, das ist so eklig. Ich hoffe, ich glaube nicht, dass der mich gekillt hätte, schon wenn er mich getroffen hätte. Okay. okay, ich nehme jetzt da mal, wir müssen ja flüchten, also ich nehme Barband nehme ich mal mit Und die drei Das ausweis da müsste noch ein dritter sein Den Wasserausweis habe ich schon eingesetzt Glaube ich, hoffe ich. Aber wir speichern es trotzdem hier kurz, dass wir nicht alles noch mal machen müssen, auch wenn es nicht äh, mega viel war bis jetzt Die waren ja nur ja sieben Minuten, egal. Oh. Ich habe beide Waffen dabei. Ich habe Doppelwaffen. Ah ne, das ist die, okay. Ich hoffe, ich brauche nicht mehr Munition, aber deswegen speichern wir, dass wir dann zum äh, Inventar wieder zurück könnten, wenn ich es brauchen würde. Hier leben die zu noch. Anscheinend nicht. Er sprengt die ganze Fabrik, also müssen wir eh nach unten gehen. Oh. Claire. Ich Zombies. Habe ich jetzt Puls? Puls heißt immer Endboss oder so. Also nicht Endboss, aber Boss. Aus irgendeinem Grund erinnert mich trotzdem an Stranger Things, Steve. Ich weiß nicht wieso, er sieht nicht mal so genau gleich aus oder so. Vielleicht ist der Puls einfach nur, weil es so tödlich ist gerade. Lass mal gemütlich die Treppe runterlaufen. Ich hab voll vergessen, wie man alles spielt und schießt. Ich glaube R1 ist Ziel und X ist schießen, Ah, fuck off. Oh. Okay, ich guck mal was von ihr Leben an, sobald ich drüben bin. Weil da sind noch Krien. Je nachdem. Oder Fledermäuse. Ich müsste alle drei Embleme haben, sonst würden die mich nicht hierher schicken. Jawohl. Ich muss die hier ja direkt aus dem Inventar benutzen. Benutzen. Da liegt was. No. Okay, hier ist Speicherpunkt. Die ich kann. Okay. Lass das mal hier, weil dieses bisschen werde ich nicht nochmal neu speichern. Aber ich habe genug eigentlich. Ich. Ja also ich nehme die sieben mal. Wir haben noch drei auf dem Tisch liegen. Ich glaube unterdessen war ich zu sparsam. Wo ist die Hitbox Dieses blöde Ding? Da. Ja, das Zeug wieder reinlegen. Ich hasse die Treppen laufen immer noch. Sieht so komisch aus von hier. Das Fahrsystem ist zu unsicher, vor allem auf der einen Seite ist nicht zu. Wenn da ein Problem ist mit der Hydraulik, bist du halt einfach am Arsch, ne? Okay. Das war komplett useless will eh noch mehr Munition. Jetzt ist total heavy damaged. Was vergessen? Aber ich komme ja gar nicht zurück, wenn die Brücke oben ist. Da drüben bin ich nicht drin gewesen, glaube ich. Wobei oben auch noch... Mal gucken wir die hinführen. Ich erinnere mich noch an die Map aus, äh, diesen Map Layout ein bisschen. Aber nur bis hier, ja. Obviously. was? Ich auf der Brücke, das ist okay Ich lasse die Brücke oben Der Puls ist so komisch. Das ist irgendwie sehr stressig, aber ich glaube, ich weiß wieso ich beschissen habe. Okay, das hat nichts. ich hatte recht. Mal gucken, was das hinbringt überhaupt. Ich hoffe ich kann einen Loop machen, aber ich weiß nicht. Es scheint recht mühsam zu werden jetzt. Es wird auf jeden Fall mühsam. So, Granaten, noch normale Granaten. Krieg ich den Bosskampf, wir kriegen Moon. Okay, jetzt ist die Frage, was lassen wir hier rankommen, lassen also wir spielen. Äh, die Granaten. Immer noch. Eine ich hier lassen. Ich glaube, die Angst, dass ich jetzt wieder zu viel speichere und nachher keine, ja, keine Farbbänder mehr habe. Gleichzeitig will ich nicht alles nochmal machen und das Spiel ist doch recht großzügiger geworden vielleicht zum ersten Teil. Wenn die dann die Den Job, ich kann. Ja, dann Die Ladung blockiert da was back. dagegen machen überhaupt. Das dachte ich mir nämlich schon fast. Ah, Controller. Aber cool, dass der noch so einen Originaltext kriegt, dass der Controller ausgesteckt wurde. Eine Lösung, da drin geben sie es Google einfach. Ich Das ist Resident Evil Veronica. Und Airport. Battle-Game, alternate player. Redfield, okay. Da ist ein Walkthrough für Chris Redfield, sorry, ich kriege mich nicht so geschickt. Ich schoße mir gar nicht drauf. Pinker. Bunk room, prison house, barracks, guillotine room, security room. hall. Airport, self-destruct system has back und Steve spielen. muss anscheinend schon recht weit Oder auch nicht, weil das weiter Ja, IGN also komplett useless. Dankeschön. Egal, also, der hat es irgendwie geschafft, den besten Crossbow zu machen, das ist ja gut und recht. Also kann ich die Scheißkiste doch verschieben, meine Hitboxer wir anspielen. Das ist nicht awesome. also, Das Spiel manchmal echt. Das habe ich vorhin probiert und es ging nicht, weil... ...hatte keinen Bock und jetzt Cool. Ich habe sogar dagegen gedrückt und es ging nicht und dann plötzlich ging es doch bisschen Spiel ne I will not allow you fools to escape das was Lachen ist ja noch schlimmer als es. Oh nein. Der ist auch wieder unbesiegbar wahrscheinlich. Ich hab jetzt gar keinen Bock auf die oh. Ich muss also den ganzen Weg nochmal laufen Aber das U-Boot ist hier auf der anderen Seite an dem vorbei gar nicht okay hm. interessant ja toll Yay. Vielleicht muss ich einfach auf den Einschießen mit einer Granate. Stimmt, ich habe keine Granate, oder? Wieso habe ich eigentlich keine Granate? Ich hab den nie probiert. Äh, das ist scheiße. Ja, Service-Problem wieder. Ja. Detonation. I will not allow you fools to escape. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge! <laughs> Okay, wieder hier. Also, ich muss diesen Kampf auslösen. Vermute man einfach, das ist der richtige Weg, dass ich den Kampf auslöse. Das ist echt nicht vorbei, okay. <lacht> ja, was normalerweise heißt, das ist der falsche Weg in das so. Voll. Haben wir halt nochmal, weil es macht ja so Spaß gerade wieder. See irgendwas? Nein. Hey, is, da, da kommt sogar die Frage: Can you still kill Stephen, Veronica? Das ist nice. <lacht> Alles, was ich finde, ist Freude.